Und so, jetzt hier eine kurze Anleitung, was das ganze Mathematik-Projekt Mathematik, sein könnte. Und das sollte nämlich ein Projekt sein, das für jedes Bundesland und für jede Schule angepasst sein wird und das selbstständiges Lernen so weit wie möglich ermöglicht. Also, vielleicht zu viel, aber so weit wie möglich und, und das ist das, was wir lernen, ist das, was wir auch umwandeln und Aufgaben und alle vergeben. Und wie ist das aufgebaut? Es gibt wirklich nur zwei Seiten mit, der, mit dem geschriebenen Text. Also jetzt die zweite, die schon Sowas, und da ist der Text halt schon drinnen. Und das ist halt nicht der Fall bei anderen äh, Sachen. Das ist ein Unterprojekt und da kann man vielleicht sogar nur mit einer Seite, so aber oft, ja auch nur eine Zeile den ganzen Text einbinden. Zum Beispiel. So, und, äh, wann jetzt? Moment. Das haben wir jetzt hier schon gesehen. Also, das ist die eine Seite, wo aufgebaut wird. Und, die aber ist für eine altes Skulptur gedacht, ja. Vielleicht super. aufzubauen die für eine alte zwischen 11 und geeignet ist die, Gruppe, die muss man das auch so. also und dann jetzt was ist die zweite idee jetzt also die diese sind die zwei seiten wo der ganze stoff so geschrieben dazu gibt es ja auch eine, eine zentralseite eine zentrale seite Nach Thema. Ja? Und hier sollen wir. Äh, na, das ist jetzt hier nicht nach Thema, sondern das sind die -Idee, seine eigene Infos, das braucht man nicht jeder. Aber ich glaube, und vorher oder so in seine eigene. Also Benutzerseite, wie wir das ganze Projekt von hier benutzen, das in seinen Sinn anpasst. Wie auch immer, und jetzt sehen wir jetzt diese, diese Grundseite mit den Aufgaben, mit der Aufgabensammlung. Was jetzt zum Beispiel auf direkt Da kommt man auf eine Seite, die Aufgaben zu der beinhaltet. Jede ja. ja, solche Unterseite hat gerade 3 und 12 äh, Seiten äh, Aufgaben, so, ja, wenn man bis zu wohl auf jede Seite schreibt, sollte es ausreichen. Ja, oder halt wo auch immer lernen den äh, Ausreichen. Wie auch immer, also dass die Aufgabensammlung und entsprechend kann man sehen dass jede von diesen Seiten ist auch äh, von der Größe her nicht gerade klein sein. Und das muss auch nicht zu, weil dann die, bei manchen Browsern und manchen Brauchern es darauf, bis die Seite hintergeladen geladen wird. Das ist ein Fall bei uns im Krallfest, wenn wir jetzt äh, später sehen oder bei der anderen Seite. Hier auch immer und jetzt sieht man jetzt hier auch so ein Linksbox. Ja, also wenn man hier drauf drückt, das muss jetzt schon hier sein, ja stimmt schon, da sieht man die Antwort. Wenn man auf dieses Icon hier drückt, dann sieht man genau die Theorie, für diese genauso genau so wie sie im Buch geschrieben ist, sieht man in YouTube. Äh, da in diesem Tour gibt es Links zu anderen Internetseiten, die das Blauwort äh, von der das könnte, wird nicht immer so sein, aber könnte irgendwie ein Hilfsmittel äh, zeigen, in einem Video auch, äh, das halt zeigt, wie man die Aschinen oder Autogirgeber benutzen kann. Und das für die Anfangseite hier in dieser äh, diese Aufgabe. Die gibt es auch bei der und auch äh, bei den einzelnen Aufgaben bei einem Probetest oder sowas. Wenn wir, ein Probetest werden wir auch gleich danach sehen. Äh, die Videos, die meisten habe ich schon erstellt, die sind nicht so gut, sie sind auch nicht so schlecht halt, die sind, die kann man ansprechen, <lacht> also so. Ja. gesagt, und äh, ich freu mich noch einmal, dass ich die Videos gemacht habe, das ist alles unter der License, was ich dazu erstellt habe. So, bis hier, gut, äh, gehen wir dann einen Schritt weiter das haben wir auch gesehen, äh, und es gibt da äh, für die Endnutzer gedacht, ja, für Entwickler und Mitschreibung und Endnutzer. und die beschreibt, wie man die Seite äh, benutzen kann. Dafür wird es auch ein Video später geben. Wie schon gesagt, da kann man, also das ist äh, die Kiste, die man bei Theorie teilen sieht, ja, sieht man eine bestimmte Aufgabe, die man dann ausprobieren kann. Ja? Und da sind weitere Aufgaben zu diesem Das YouTube-Video, äh, das wird anscheinend nur zur hauptthema seite führen und die Links, wie schon gesagt. also äh, Das hier kommt bei den Aufgabenseiten vor. Und jetzt sind alles, die üben auch gedacht sind. Und gelösten Beispielen, dann wir auch so was gleich sehen und das führt zum Buch, also zur Erklärung im Buch, gleich das gleiche Kapitel. Okay, das glaube ich ist jetzt hier schon verständlich. Äh, ah, bei den meisten Kisten äh, kann es sein, wird nicht immer klappen, aber hoffentlich schon äh, häufig genug dass äh, wenn ein äh, Link nicht da steht, dass wir dann so in eine Seite sehen, wo jemand das melden kann. Also der Nutzer das melden kann, oh Mensch, hier ist etwas falsch, ja? Das wird immer wieder benutzt, dass diese Seite, die Meldeseite, ist auch noch in Entwicklung. Selbstverständlich gibt es auch die Möglichkeit, ein Beispiel geben, dass jemand einen Knopf gibt, einen Link, und dann kann man so etwas schreiben, dann wird es auch dazu äh, geschrieben hat. So! Und das kommt das dann tun, die Aufgabenbeispiele, ja, da gibt es auch eine zentrale Seite dafür. Ein Aufgabenbeispiel sieht nämlich so aus. Das ist ganz knapp, wie man eine Lösung in einem Test schreiben könnte. Da ja, sollte man auch vielleicht eine, eine Antwort, vielleicht einen Worten dazu schreiben, aber das finde ich, wir als Lehrer nicht unbedingt notwendig bei solchen Aufgaben. an manchen anderen vielleicht auch schon, aber wie auch immer, das ist eine Geschmackssache des Lehrers und was er für sich hält. Wie auch immer, und jetzt hier sieht man, dass es so einfach beschrieben eine ausführliche Erklärung gibt, das ist im Theorie Teil und auch im Video entsprechend Video. So, so funktionieren diese Beispiele. Das sind viel mehr um das Gedächtnis ein bisschen zu reizen, damit man mit nicht mit der ganzen Information, sondern ein bisschen weniger Informationen vielleicht zu lesen kommt das gibt es dann auch so gibt es jetzt hier auch die Aufgaben nach Thema und dafür gibt es dann auch eine zentrale Seite mit viele Aufgaben also jetzt hier äh, diese Aufgaben die, die ganze Aufgabe ist nicht geschrieben dafür wird eigentlich die äh, Aufgaben Sammlungsseite wo also sechs äh, Aufgaben oder zwölf später Aufgaben Aufgabe stehen und davon mit einer Vorlage kann man nur eine Aufgabe nehmen und man Test oder irgendwas benutzen. Ja? Diese Seite benutze ich auch im Unterricht, die ist wirklich sehr hilfreich, weil die Schüler sofort auch zu allen Informationen kommen können. Da können wir auch selbstständig lernen, selbstständig das ist das Wichtigste, um zu lernen. Und, <lacht> Ja, das haben wir auch gesehen und was mir auch wichtig hier zu sagen ist, also so eine Seite mit einem Test, die zentrale Seite, die erste Seite schon aufgebaut und die wurde so aufgebaut, dass man eine zweite Seite mit genau der gleichen Eigenfolge von Aufgaben aufbauen kann mit nur einer Zeile, wie man hier sehen kann. Also das hier ist diese Seite hier. Die vielen Aufgaben. Die beiden Aufgaben bei den, den dritten. Das ist so aufgebaut, dass man wirklich sehr flexibel und leicht einen neuen Test mit anderen Aufgaben aufbauen kann. So. Später werden wir beschrieben, damit es auch Full-Lehrer besser funktioniert, dass sie auch dann etwas haben. Also nicht besser, wenn sie noch ein Wikipool schreiben können, oder so, immer. also das ist gut, dass man äh, irgendwie äh, eine art von schule eine seite aufbauen kann eine verschiedene reihe von bauen kann damit jeder der in diesem land und diese schule besucht auch jetzt äh, wenn zwei länder sind das ungefähr im gleichen plan ja für eine extra werte dafür ist egal aber wie auch immer äh, kann das aber auch anpassen und so wie äh, schon der stoff da im wikibook steht das ist nie das ganze so weiter zu entwickeln ähm, ja habe ich da nichts zu sagen ah, ja über also die abkürzungen die abkürzungen glaube ich sind eindeutig ab also Abkürzungen die international benutzt werden ch keine ahnung was wird in bayern benutzt ich glaube die sind die Standardbuchstaben, buchstaben die für das land benutzt werden und auch Standardbuchstaben, die in jedem land für die verschiedenen schüler benutzt hs einem schüler sagt Das war es. Danke sehr oh, und ich hoffe, dass es eine Struktur geklaut wurde.